In Ihrem Mitarbeitermenü können Sie bequem einen Urlaub und andere Abwesenheiten beantragen. Geben Sie in Ihrem Internetbrowser die Adresse myvirtic.net ein. Melden Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten an. Klicken Sie im Mitarbeitermenü auf Abwesenheitsantrag. Markieren Sie Ihren Namen. Klicken Sie auf den Button Neu. Geben Sie nun den Abwesenheitsgrund ein, beispielsweise Erholungsurlaub, Sonderurlaub, Freizeitausgleich und so weiter. Welche Abwesenheitsgründe es in Ihrem Unternehmen gibt, hat Ihr Unternehmen festgelegt. Sprechen Sie im Zweifel Ihren Vorgesetzten an. Tragen Sie unter Datum von den ersten Tag Ihrer Abwesenheit ein. Wenn Ihre Abwesenheit länger als einen Tag dauern soll, tragen Sie unter Datum bis den letzten Tag ein. Bei eintägigen Abwesenheiten können Sie dieses Feld leer lassen. Wenn Sie nur halbtags abwesend sein wollen, ändern Sie diese Einstellung. Erkundigen Sie sich aber zuvor bei Ihrem Unternehmen, ob Sie halbe Tage beantragen dürfen, denn anderenfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung. Unter Bemerkung können Sie eine Notiz für sich eintragen oder eine Nachricht für Ihren Vorgesetzten, der Ihren Antrag prüfen und freigeben muss. Nachdem Sie alle Daten eingegeben haben, sollten Sie den Entwurf speichern. Im Feld Aktion können Sie verfolgen, dass das System Ihren Antrag erfolgreich gespeichert hat. Prüfen Sie nun, ob die Antragsdaten korrekt übernommen wurden. Beispielsweise könnte es passieren, dass Sie versehentlich mehr Urlaub beantragen, als Ihnen noch zusteht. Im Feld Tage sehen Sie die Anzahl von Arbeitstagen, für die Sie Urlaub beantragt haben. Im Feld Stichtagsjahr finden Sie Ihren Urlaubsanspruch im betreffenden Jahr. In im Stichtagsjahr sehen Sie, wie viele weitere Tage Ihnen im aktuellen Jahr noch zur Verfügung stehen. Dabei sind bereits alle Vergangenen und Vorgemerkten sowie Ihr aktueller Antrag berücksichtigt. Erläuterungen zu den weiteren Feldern finden Sie in den Anleitungen im Service-Center. Wenn Sie etwas an Ihrem Antrag korrigieren möchten, ändern Sie die entsprechenden Daten und speichern Sie Ihren Entwurf erneut. Wenn Sie Ihren Antrag doch nicht absenden möchten, lassen Sie ihn einfach als Entwurf stehen. Vielleicht möchten Sie ihn zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgreifen. Löschen können Sie Ihren Entwurf nicht. Wenn alles in Ordnung ist, können Sie den Antrag absenden. Klicken Sie hierzu auf Beantragen. Der Antrag wird nun an Ihre Vorgesetzten weitergeleitet.